Wir haben uns heute hier versammelt, um weitere Fragen zu beantworten und mit wir meine ich mich und meine Konstruktion, die meine Kamera hochhält. Das sind zwei Kochtöpfe, zwei, vier, sechs Bücher, zwei Kalender und eine ähm, Nut Bar Almond Crunch Packung. Heute beantworte ich die Fragen, die ihr mir gestellt habt bezüglich meiner Unterkunft hier. Wie bin ich da dran gekommen? Wo bin ich überhaupt? Dann würde ich eigentlich gerne noch ein Q&A drehen, so mit allgemeinen Fragen. Es kam auch schon ein paar, aber ich würde sagen, ich äh, werde erstmal diese beiden Q&As hochladen, die ich jetzt heute gedreht habe. Das eine habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Und ähm, wenn ihr jetzt Fragen habt zu meinem Leben hier, freizeitmäßig, freundesmäßig... Ähm wie ich so mein Leben hier bewältige, abgesehen von Praktikum und Unterkunft, schreibt sie mir gerne in die Kommentare, dann nehme ich das auf jeden Fall mit ins nächste Video. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee, dann habt ihr noch ein bisschen Zeit. Und falls euch noch was einfällt, was euch interessiert, dann ähm, könnt ihr das jetzt gerne noch hier in die Kommentare schreiben. So, die erste Frage kommt von Karina S. Kennt ihr das Lied Rausch von... Von wem ist das denn eigentlich? Muss ich jetzt mal kurz nachgucken. The Power of Rausch, so heißt es richtig, von Oliver Kuletsky. Da geht es um eine Corinna S., nicht Karina S., aber der Name hat mich daran erinnert. Also liebe Grüße an dich, aber hör dir lieber das Lied nicht an. Ähm, sie hat geschrieben, magst du mal zu deiner Unterkunft erzählen? Gerne. Und mich würden einfach ganz normale Vlogs interessieren, wo du vielleicht einfach den einen oder anderen Tipppreis gibst und einfach deinen Alltag in New York zeigst. Sehr gerne, ich mache dann einfach mal weiter mit den Vlogs, würde ich sagen. Ähm... Und auf jeden Fall wird auch noch ein Video über meinen Arbeitsalltag hier kommen. Also einfach so ein Follow-me-around im Alltag, nicht immer nur am Wochenende, weil das interessiert, glaube ich, auch noch sehr viele. Also zu meiner Unterkunft, was gibt es denn dazu zu erzählen? Ähm, ich wohne nicht in New York tatsächlich, sondern in New Jersey, was ich weiter weg anhört, weil es halt ein anderer State ist. Aber ich ähm, bin schneller in Manhattan oder da, wo ich arbeite, als die meisten, die zum Beispiel in Brooklyn wohnen. Ich bin ganz, ganz zufrieden damit, dass ich mir das hier ausgesucht habe, weil ähm, wie ich daran gekommen bin und so, dazu komme ich gleich. Diese Unterkunft hier ist eben in New Jersey, in Union City und wenn ihr euch das auf der, Sta auf der Straße anguckt, nein, auf der Karte anguckt, dann seht ihr, dass es direkt am, am Hudson River und ähm, der Weg nach New York ist eben wirklich nicht lang. Und ähm, ich wohne hier in einem Zimmer. Über Airbnb habe ich das gefunden. Das ist relativ groß, glaube ich, für die New Yorker Verhältnisse. Und ich glaube auch, dass sogar mein, ähm, mein Zimmer in Köln kleiner ist. Also es ist so, ja, bestimmt 12, 13, 14 Quadratmeter groß. Und ähm, ich habe hier halt alles, was ich brauche. Ein Bett, einen Schreibtisch sogar und ähm, viele Möglichkeiten, meine ganzen Kleidungsstücke unterzubringen. Und einen Nachttisch der jetzt gerade umfunktioniert wurde. Ähm, das habe ich über Airbnb gefunden. Ich war am überlegen, bevor ich gekommen bin, ob ich direkt für sechs Monate mir was buchen soll oder ob ich erstmal für einen Monat und dann von hier aus eben nach einer Wohnung oder so suchen, weil von hier aus fällt es einem natürlich leichter als wenn man nicht vor Ort ist. Ähm, aber ich habe relativ viel darüber gelesen und mich informiert und erstens wäre ich dann vielleicht eben nach einem Monat umgezogen und hätte dann noch fünf Monate in einer richtigen Wohnung oder in meiner eigenen Wohnung dann verbracht. Was jetzt nicht so lang ist, wo ich nicht weiß, ob sich der Aufwand gelohnt hätte, dann nochmal alles zusammenzupacken und wieder mal irgendwo neu anzufangen. Und zweitens ist es halt nicht leicht und sehr unwahrscheinlich, dass man hier innerhalb von einem Monat eine unterkunft findet mit der man zufrieden ist oder die dann viel günstiger gewesen wäre deswegen habe ich direkt von deutschland aus für sechs monate ähm, ein zimmer gebucht und bin damit jetzt auch ziemlich zufrieden es gibt natürlich ne, überall pros und cons aber ähm, alles in allem ist das glaube ich eine ganz gute unterkunft für mich auch für viele andere wahrscheinlich aber jetzt bin ich halt hier <lacht> Katrin hat geschrieben, wohnst du denn weit außerhalb der Stadt und war es schwer, bezahlbaren Wohnraum zu finden? Also wie gesagt, es ist schon außerhalb der Stadt. Das zu finden war jetzt sogar relativ leicht, eben durch Airbnb. Aber was man so mitbekommt, ist es schon sehr schwer, hier bezahlbaren Wohnraum oder in, in New York selber bezahlbaren Wohnraum zu finden. Es ist halt oft so, dass man sich Zimmer teilt mit Leuten, die man dann auch eben erstmal gar nicht kennt oder dass... Ähm, ja, man halt wirklich in mini, mini kleinen Zimmern lebt, wo man sich gerade mal um die eigene Achse drehen kann. Da hatte ich auch hier mit meinem Zimmer noch echt Glück. Also es gibt auch in diesem Haus, wo ich wohne, ähm, hier sind insgesamt acht Zimmer. Also es können acht Leute hier wohnen. Und es gibt auch hier Zimmer, die haben kein Fenster oder die sind halt wirklich nur so, du kommst rein, kannst dich nach rechts umdrehen und kannst dich links aufs Bett legen und kannst rückwärts wieder rausgehen. Ähm, die Fotos sind halt auch teilweise ziemlich gut äh, gemacht, wow, also Hut ab, wenn ich solche Fotos machen könnte, dann ja, dann, dann, dann äh, wäre ich ganz happy, naja, aber auf jeden Fall ähm, die Wohnungssituation in New York ist katastrophal meiner Meinung nach und ich verstehe nicht, warum so viele diesen Struggle eingehen und sich teilweise mit Leuten, die sie halt nicht kennen, ein Zimmer teilen und unglücklich damit sind, einfach nur um sagen zu können hey, ich wohne in Manhattan, das ist also das verstehe ich nicht, das geht irgendwie nicht in meinen Kopf rein. Und ich habe auch schon mit ganz vielen New Yorkern, die das machen, darüber geredet und habe gefragt, was ist es denn, was dich dazu bringt? Und die haben auch selber gesagt, ja, das kann ich dir nicht so genau sagen. Es ist halt so und irgendwie habe ich das so angenommen. Und ähm, es ist einfach crazy, weil du musst halt Abstriche machen dafür, dass du dann da wohnst. Lebensqualität, also du hast einfach eine geringere Lebensqualität und ähm, auch die Supermärkte in New York, das ist unfassbar. Generell sind die Preise crazy. Also damit hätte ich nicht gerechnet, dass es so teuer ist. Aber ich bin so happy, weil hier in der Nähe gibt es ein Aldi. Das habe ich ja schon mal in den Vlogs erzählt. Und die Preise sind vergleichbar mit denen in Deutschland. Und es ist jede Woche für mich ein Fest, in diesen Aldi einzumarschieren und meinen Wocheneinkauf da zu tätigen. Weil, also wenn du in... Manhattan selber in den Supermarkt gehst, da gibt es ja auch keine richtigen Supermärkte, sondern das sind dann alles mehr so so Daily Stores irgendwie, wo es halt so eine Auswahl an Dingen gibt. Du wirst einfach ganz, ganz viel Geld los und auch für Dinge, die's, die dir in Deutschland hinterhergeschmissen werden, zahlst du hier einfach viel, viel, viel, viel mehr und ähm, deswegen bin ich Sowohl hier dafür, dass das Zimmer auch wirklich in Ordnung ist, dankbar, aber auch dafür, dass ich hier einfach ein bisschen außerhalb wohne und dadurch das Ganze schon um einiges günstiger wird. Ist es ist trotzdem noch teuer, ich sag's euch. Äh, ums Geld geht's auch bei der nächsten Frage von Schwesterie und sie fragt, reicht dein Gehalt zum Bezahlen der Miete etc.? Also mein Gehalt würde zum Bezahlen der Miete gerade so, Moment, fast reichen für ein Zimmer, ähm, für einen 35 Stunden pro Woche Job. Okay, Praktikum, aber trotzdem. Äh, das finde ich schon eine Ansage. Aber gut, wenn ich äh, mir das Zimmer jetzt nicht über Airbnb gesucht hätte, dann wäre ich da wahrscheinlich auch noch günstiger bei weggekommen. Ich habe natürlich aber auch in anderen Portalen und so geguckt und das kann man eben aus Deutschland nicht so leicht erreichen. Ähm, zur Miete kommen natürlich auch noch andere Dinge, die man bezahlen muss. Supermarkt und... Busfahrten oder auch ähm, Subway-Karten und so. Und deswegen ähm, könnte ich, wenn ich jetzt vorher nicht gespart hätte, das mir nicht hier leisten. Nur dadurch, dass ich halt einen Vollzeitjob habe. Deswegen, also das ist schon äh, eine Ansage. Und ich hab mir, ich wusste das ja auch vorher und habe auch das vorher natürlich mal durchgerechnet und so, ob ich das denn kann, äh, sonst kannst du das halt nicht machen. Dazu kommen natürlich auch noch so Dinge, klar kosten auch die Flüge was und das Visum und ähm, Krankenversicherungen und ja, wenn du hier halt nochmal ins Museum gehst oder es kostet einfach alles was. Also die Miete ist teuer, eine Freundin von mir wäre fast in ein Zimmer gezogen mit einer Unbekannten zusammen, die hätte, glaube ich, 600 Dollar für ein geteiltes Zimmer gezahlt. Mmh. In Brooklyn ist es schon ein bisschen günstiger, glaube ich. Da habe ich eine Freundin, die wohnt, oder die, die zieht da jetzt in eine, in eine WG und zahlt da, glaube ich, 800 Dollar für ein Zimmer. Hat aber eben ein richtiges Zimmer und hat auch, glaube ich, ein bisschen mehr Freiraum und vielleicht sogar ein eigenes Bad, meinte sie. Also, die Mieten sind hier hoch. Punkt. Und dann hat Meltem Original äh, geschrieben, yeah, habe mich voll auf den Vlog gefreut, vielen Dank. Ich würde auch gerne mehr über dein Praktikum hören und so eine kurze Wohnungstour, maybe. Ähm, thing is, ich weiß nicht, ob die Hosts, die Airbnb-Vermieter hier das so geil finden, wenn ich äh, die ganze Welt, also theoretisch die ganze Welt durch die Wohnung hier führen würde. Deswegen lasse ich das lieber, ähm, aber ihr seht ja in den Vlogs, wenn ihr die mal ein bisschen verfolgt, schon wie es aussieht. Und wie gesagt, mein Zimmer ist auch meiner Meinung nach echt schön, auch hell und groß und so, dass man es auf jeden Fall ein halbes Jahr hier aushalten kann. Ähm, aber es ist halt eben ein Haus, in dem ich wohne und ähm, zwei Etagen, zwei Bäder, die man sich dann eben, wenn alle Zimmer belegt sind, mit jeweils vier Leuten teilt, genauso wie die Küchen. Mit Leuten zusammenzuwohnen, die man nicht gut kennt oder die man gar nicht kennt, ähm, bringt einfach ein paar Probleme mit sich, vor allem wenn dann Leute dabei sind, die auch nicht so sauber sind und auch nicht so viel sauber machen. Im Moment ist es halt so, dass einer meiner Mitbewohner hier Geschirr benutzt das nicht sauber macht. Das ist halt wirklich etwas, das raubt einem so viel Kraft. Oder heute Morgen bin ich ins Bad gekommen, das ganze, die ganze Badewanne war voller Haare. Und ich verliere auch Haare, das wisst ihr. Aber ich mache sie auch wieder weg. Und das sind so Dinge, die rauben einem so ein bisschen die Kraft, finde ich. Deswegen ähm, hat jetzt nichts mal mit Wohnungstour zu tun. Ne? Aber ähm, ich wohne hier eben mit vielen Leuten unter einem Dach. Und da gibt es auch einfach Dinge, die nicht so gut laufen. Ich fühle mich trotzdem noch wohl, aber das sind halt eben manchmal so Dinge, wo ich mir so denke, es ist so einfach, kurz deinen verkackten Teller zu spülen. Ähm, warum machst du das nicht einfach und warum steht er hier seit drei Wochen rum und ich sehe das jeden Tag und jedes Mal wird mir so ein Stück meiner Kraft genommen dadurch. Ja, ich weiß, ich müsste damit vielleicht anders umgehen. Aber wenn ihr schon mal in der Situation wart, dann wisst ihr, was ich meine. Und dann wisst ihr auch, wie wichtig es ist, dass man sich zu Hause einfach zu Hause fühlt und wohlfühlt. Und wenn dann jemand ist, der einem jedes Mal so einen Strich durch die Rechnung macht, dann ähm, ist es halt nicht schön. Aber es gibt solche und solche Mitbewohner. Die anderen sind zum Beispiel total sauber und mit denen verstehe ich mich gut. Aber ähm, man kann sich das ja nicht aussuchen. Deswegen... Und es ist ja auch alles nur für eine gewisse Zeit, deswegen äh, will ich mich gar nicht so sehr beschweren. Aber nur, dass ihr wisst, ich wohne hier halt in einem Airbnb mit vielen Leuten zusammen und da gibt es einfach auch mal Situationen, in denen man sich denkt, schade, jetzt wäre ich doch ganz gerne bei meiner Schwester, wo ich einfach nicht sauer bin, wenn die mal was stehen lässt oder die halt seltener was stehen lässt. <lacht> Nein, ist ja echt so. Boah, ich bin richtig müde geworden vom Reden. Und es ist draußen schon richtig dunkel geworden und der Mond ist schon da, der ist heute ganz dünn und sicher. -körnig. Ich zeig's euch mal. Seht ihr? Guck mal, da ist eine ganz dunkle Wolke. Das wäre natürlich geil, wenn es heute noch so richtig schön klein würde, bevor ich morgen dann, kurze Ankündigung, nach Boston fahre. Hier ist nämlich Thanksgiving dieses Wochenende, wenn ihr das Video seht, also dann, dann ist es schon wieder um. Ich und, und eine Freundin, wir dachten uns, wir nutzen die freien Tage mal und fahren nach Boston und gucken uns das an. Deswegen, wenn ihr das seht, dann bin ich schon wieder sogar zurück. Aber dann ähm, wird der nächste Vlog nächsten Sonntag... Ach nee, das Video seht ihr jetzt sogar erst danach. Oder ich lade das im Laufe der Woche hoch. Naja, auf jeden Fall bin ich gerade in Boston oder auch nicht. Das waren erstmal die ganzen Fragen zur Unterkunft. Ich merke, dass das Licht jetzt halt echt immer schlechter wird. Und ähm, hoffe, dass ich erstmal so Klarheit ein bisschen reingebracht habe und die meisten Fragen beantwortet habe. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen, schönen, schönen Tag. Kuschelt euch schön ein, wenn es herbstlich ist. Und wenn es sonnig ist, dann geht schnell raus und genießt die letzten Strahlen. Das letzte Vitamin D nochmal abgreifen. Schreibt mir, wie gesagt, wie ich das am Anfang schon gesagt habe, gerne Fragen bezüglich... Auch wenn ihr noch mal ein bisschen näher so mit Finanzierung das wissen wollt oder meine Einstellung zu einigen Dingen hier oder meine Freizeitgestaltung oder meine, wie man Leute kennenlernt oder so. Falls ihr dazu Fragen habt, schreibt sie und ich werde sie beantworten. Bis dahin. Schöne Zeit. Bis dann. <lacht> Tschüss.